Es gibt die verbreitete Klage über die Verschulung, über Schmalspurausbildung und dergleichen. Diese Kritik, die man sich sehr genau ansehen muss, kommt aus der Ecke gewissermaßen der klassischen Bildungspolitiker, also der, oder noch anders gesagt, der, derjenigen, die also die traditionelle Universität verteidigen. Natürlich muss das beruflich äh, orientierte Studium verschult sein, muss stärker äh, an, mit klaus bewältigt werden, äh, da müssen mehr Studenten gewissermaßen durchgeschleust werden. Äh, wie, wie denn sonst? Also das kann man sich gar nicht anders vorstellen. Insofern ist diese Klage geht an der Sache vorbei, beziehungsweise referiert sie auf eine Funktion der Universität, die eigentlich die Funktion von Bologna gar nicht anerkennen will. Insofern finde ich die Kritik an der Stelle unberechtigt. Ein anderes Problem scheint mir zu sein, dass wir gerade in Deutschland traditionell ein sehr enges Verständnis von Fachausbildung haben. Je höher sie kommen, desto spezialisierter wird die Fachausbildung und damit natürlich auch umso engstirniger und dahinter verbirgt sich, glaube ich, ein immer noch vorherrschendes Verständnis, dass die Fachausbildung eigentlich primär eine Ausbildung für Wissenschaftler ist. Also, gelehrt wird gewissermaßen, was in der Wissenschaft ansteht. Und äh, der Blick auf die Berufswelt äh, ist immer noch halbblind. Wir haben in den Universitäten eine, eine Vorherrschaft sozusagen der Forschungsorientierung, und die wird auch von Seiten des Staates gestützt. Also es gibt äh, oft unausgesprochen oder aber auch implizit äh, aufgrund der Wirkung von Kennzahlen und dergleichen, Evaluationen, äh, gibt es eine äh, Prämierung der Forschung gegenüber der Lehre und das kann nicht so bleiben. Und dann ist die Frage, wird dafür genügend Geld zur Verfügung gestellt? Also äh, mich überrascht es immer wieder, wie in einer Sonntagsrede nach der anderen beschworen wird von den Politikern, wie wichtig die Bildung ist. Und am Montag ist das alles vergessen und dann werden wieder 10 gekürzt, die Studiengebühren werden abgeschafft. Nicht? Ein Hirnriss äh, ungeahnten Ausmaßes, nachdem man das gerade eingeführt hatte. Also, diese, diese systematische Unterfinanzierung der Universitäten äh, gekoppelt mit der Prämierung, der, der Privilegierung der Forschung gegenüber der Lehre, ist, glaube ich, der äh, entscheidende Strukturfehler im Augenblick.